Nach einem Testflug in Texas ist eine unbemannte Rakete des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX bei der Landung explodiert. Firmengründer Musk nannte als Grund dafür eine zu hohe Geschwindigkeit beim Aufsetzen des Prototyps der Starship. Er wertete den etwa fünf Minuten langen Flug dennoch als Erfolg. Man habe nun alle Daten, die man brauche. Die Starship soll eines Tages Menschen und Fracht zum Mond und Mars bringen.